Haben Sie schon mal so richtig auf die Fresse gekriegt? Ich schon. Vor allem in der Grundschule. Ich war die Jüngste, die Kleinste und unpraktischerweise auch noch eine von den Schlausten, also das perfekte Ventil für all den Frust und die Wut, die im Leben von Grundschülern so vorkommt. Besonders bei den sogenannten Schwachen, denn viele davon sind leider erstaunlich gut im Prügeln. Aber dieses Mal habe ich zurückgeschlagen. Nicht mit Plan, wie die Helden in den Geschichten, sondern wild und aus purer Panik. Auf einmal heulte die andere und hatte eine blutige Nase. Und dann bin ich gerannt. Ein dummer Fehler. Aber ich war damals noch ziemlich am Anfang mit meinem Selbstbewusstsein. Sie rannte natürlich wütend hinterher. Den ganzen Schulweg mit dem schweren Tonnister. Bestimmt zehn Minuten. Für mich eine Ewigkeit. Als ich auf unsere Straße einbog, wurde mir auf einmal klar, wie wenig Vorsprung ich hatte. Ich musste ja noch die Treppe hoch. Und dann klingeln. Und dann musste meine Mama noch öffnen. Das war viel zu lang. Bis dahin wäre ich doch längst verloren. Ich rannte schneller, aber der Vorsprung wurde nicht größer. Vielleicht habe ich auch geschrien, das weiß ich nicht mehr. Ich hastete die Treppe hoch und konnte die andere schon hinter mir hören. Und dann ging die Tür auf. Und Mama stand da. Die andere prallte zurück, als wäre sie gegen eine Wand gelaufen. Und ich war gerettet. Glück gehabt? Nein. Aufmerksamkeit. Meine Mama war da, nicht nur an dem Tag, sondern immer, wenn ich von der Schule kam. Sie kannte das Geräusch, mit dem ich die Treppe hochkam und wusste sofort, ob ich das war oder mein Bruder und meistens auch, wie es uns gerade ging. Der Ton der Schritte verriet ihr alles. Als sie mich panisch hochstürmen hörte, rannte sie auch und riss die Tür für mich auf. Ihr alarmierter Blick traf nicht mich, sondern die andere, und verwandelte sich sofort in die Art von Wut, mit der eine Löwin ihr Junges verteidigt. Sie musste nichts sagen, nur so schauen, und die andere lief weg. Die andere, nicht ich. Und ich bin nach Hause gelaufen, auch dann noch, als mir die Sache mit der Tür längst klar war. Nicht in eins meiner Geheimverstecke im Gebüsch, und auch nicht zu den Nachbarn, die mittags meist im Garten saßen, sondern zu meiner Mama. Ich vertraue ihr bis ans Ende der Welt. So, wie Sie vielleicht anderen Menschen vertrauen. Ich vertraue ihr auch heute noch. Und ich bin noch niemals enttäuscht worden, weil es völlig egal ist, wie die Dinge heute ausgehen und wer gerade wem beisteht. Ich weiß, dass sie mich unendlich liebt. Also kann kommen, was will. Und es wird immer gut ausgehen. Weil es egal ist, wie es ausgeht. Sie liebt mich. Vertrauen Sie einander. Es lohnt sich.